Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich nur noch 6% Akkuverbrauch habe. Wir sind jetzt bei McDonalds und wir haben hier unsere Dinge gekauft. Ja, wir haben jetzt jeder drei Schießburger gekauft und dann klappen wir die gleich so aufeinander. Das ist größer als der Triple und, und, und dann essen wir das. So und wir fahren jetzt. Wir filmen jetzt mit der Action Cam, weil mein Akku ist. Cheeseburger, weil das günstiger ist als ein Trippelburger. Und jetzt packen wir die aus und legen sie auf einen Hand her. Ja, ich habe jetzt hier einen Cheeseburger und meinen anderen also, Cheeseburger. <lacht> und dann habe ich jetzt noch einen, jeder hat drei Cheeseburger. Und dann habe ich jetzt hier meinen dritten. <lacht> Und drei, zwei, eins, Nein, nein, nein, nein. Lennern, Lennern, ich hoffe, die dreifache Cheeseburger-Challenge gewonnen. Drei Cheeseburger auf einer Nachteile. Bitte. Und jetzt kommt es. Ja. Der Verlierer. Der Verlierer, der kriegt eine Bestrafung. <lacht> was es mit diesem seltsamen Ding auf sich hat, dann klickt doch auf den Bildschirm, um euch zu anzusehen. Tja, Maxi hat das Teil zerstört, deswegen <lacht> könnt ihr leider nicht erfahren, was es damit auf das sich hat.